Für alle Beteiligten zu einem positiven Abschluss gebracht werden vor allem zum Umraschen. Und auch die Kinder der Liegenschaftseigentümer, die unter euch wohnen, unter Bauern, haben im Anschluss Rechtssicherheit und eine Garantie, und jetzt zitiere ich euren Spruch, auf ein lebens- und liebenswertes Gebrauch. Und ich bitte jetzt den Gemeinderat, ich bitte ihn wirklich, das Angebot der Bauernschaft in einer jetzt ehrlichen Diskussion, nicht den Zahlen, die vorher einmal so sind, einmal so, zu erläutern und damit wir heute da hinausgehen mit einer einstimmigen Lösung zum Wohl aller woche Wir können uns, und da sind wir mit Land, Bezirkshauptmannschaft, Bürgermeister und Bund, einer Meinung und auch mit dir, keine Verzögerung mehr leisten, setzen wir ein Zeichen der Vernunft und lassen wir, wie du es in der Zeitung geschrieben hast, die Klientelpolitik, für wen du sie immer betreibst, außen vor, halte persönliche Befindlichkeiten hintangestellt. Das wäre die Forderung von uns. Und ich bitte jetzt wirklich, dass man darüber nachdenken. Ja. Gibt es einen Antrag dazu? Man muss jetzt dann wir äh. haben jetzt an euch appelliert, vielleicht ist jetzt die Einsicht gekommen. Gibt es Wortmeldungen von den anderen Kolleginnen und Kollegen? Ja. Hier. Diese Berechnung, die wir haben, die nicht ganz. Aber Das wäre natürlich schick, wenn wir der macht das also das den Ich weiß nicht, was das ist, das Ich kann aber nicht halt weiterhelfen, dass es nicht versteht? Gut. Ja, vielleicht wir ich habe das nämlich gar nicht verstanden. das nicht kannst, ja, kannst du die Berechnung aufschlüsseln? Ja. Wie viel hängt da? bis so du die 3,50 Euro hast, wie viel Hektar du die Ablöse, wie viel Fläche im HQ 100 ist, wie viel Fläche im HQ 30 ist. Delta bitte aufschließen. Also im HQ 10 Bereich sind es 11,5 Hektar in etwa. Einmal quasi das Ablöse und äh, 50% als Ablösung und 50% als Entschädigungssorgen. Äh, Wo dann äh, abgelöst wird, Dammmulde sowieso zu 100%, äh, das sind in Summe äh, rund 60.000, äh, rund, rund 6 Hektar. Also 6 Hektar sind jetzt die Mulde und, und der Damm. Damm also diese Überstromwolde da hier, äh, mit dem erweiterten Losenbau. und der Dampf dazu richtig, genau, der Dampf dazu sind rund 6, 6 Hektar. Im sind die 11,5 Hektar. Das ist in etwa, das alles ist, ist genau, das muss man diese, Summe sein, 11,5 Hektar in etwa, und davon habe ich, davon jetzt für dich auch Bernhard, der haben 50% gehöftet. Ja, es berechnet worden, dass sie abgelöst wird und 50% das Entschädigungszahlen bezahlt wird. Die Ablösung in der Höhe, einmal mit, ja, dann kann man nochmal suchen auf die Berechnung. Und jetzt jetzt haben wir so das Gutachten des Feststands mit 6,50 Euro plus einmal mit 1 Euro Aufschlag mit 7,50 Euro und einmal mit den 10 Euro. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den... Die Mitteren oder den Rechten, den eigentlich von diesem gut Ja, das eine ist mit 650 berechnet, ja. und das andere mit 750. Ja. Also oder oder oder oh. Das andere mehr. Und dann den fünf, wie gerechnet, gebriegt es jetzt, wo wo jetzt die anderen Details werden? Ja. Entschuldigung. Ja. Mein, äh, Nachdem noch nicht alles unterschrieben ist, kann man es nicht ja, das ja. ja der, da sagen, vor, float, dass es das das ja die sagen bevor gibt es unterschrieben ist. nicht, da gibt es ja die Anzeige, da Jetzt ganz im Ernst, wie soll irgendjemand etwas unterschreiben, wenn es vorher nicht feststeht, ich kann ja nicht was unterschreiben, ich kann ja nicht sagen, so wenn es unterschrieben ist. Und jetzt noch einmal dazu, weil ich meine, muss man schon sagen, da gibt es drei wunderschöne Berechnungen von der Bauernschaft. Und ich stelle jetzt wirklich die äh, bitte, bitte an den Gemeinderat, weil ich habe da für den Anlassfall, um den Ehrlich zu diskutieren, weil der Anlassfall würde uns jetzt nämlich viel weniger kosten, dass wir das anhand dieser Grafik, weil ich habe leider da ja kein drauf gehabt, äh, dass wir das... Definitiv. Ja, aber ich müsste jetzt dann wieder da drüben äh, arbeiten. Was sonst nimmst du das Ich nichts, muss das Bildschatten, ich ich jetzt gleich, wie wir sie davor in die Zitze kommen haben, wo eine Stunde lang der man das... Äh, bereits gehört wurde, möchte ich jetzt wirklich dass das A vertreter der Bauern herauskommt und uns noch einmal ganz genau erklärt, was bedeutet die Entschädigung im Anlassfall jetzt und was bedeutet sie in der Zukunft. Weil ich hätte da jetzt gern wirklich die Antwort drauf, vor allem wenn man davon ausgeht, das ist überhaupt noch nicht behandelt worden, dass ja Punkt A im Anlassfall ein Teil des Schadens- vom Katastrophenfonds des Landes getragen wird, das heißt es vermindert auch die, die Schadenersatzpflicht der Gemeinde. Zusätzlich sagen wir nicht für das ganze Jahr haftbar, sondern nur für den Erntezeit. Ich mich schon erkundigt, das vorher Thema war. Von Mai bis Juli haben wir Getreide angebaut. Das ist ungefähr 50% der Fläche, wird damit angebaut. Von Mai bis September Kürbis und von Mai bis Oktober Mais. Das heißt immer. Das heißt, von Mai bis Juli ist die Hauptgefahrenquelle, dass man einen hundertprozentigen Ausfall du haben. Läuten, du es Im willst oder so Im Winter, Winter aber wir überhaupt keinen Schaden, wenn es überschwem überschwemmt wird. Und äh, sonst ist das maximal die Dauer von einem halben Jahr. Das heißt, das Risiko für die Gemeinde, dass man jetzt nichts zahlen, aber dafür später vielleicht irgendwann mal was ergibt sich auch schon daraus, dass ich, wenn ich einen Teil, wenn ich nur 100.000 Euro zweckgebunden, weil du gesagt du kriegst es nicht finanziert, wenn ich nur 100.000 Euro zweckgebunden auf ein Sparbuch lege, die beim Erhalt, und durch das Verkauf des jetzigen Sportplatzes von 2,4 Millionen auf die Seiten lege, dann bin ich aber mit den Zinsen über 100 Jahre für alle Hochhäuser, die jemals kommen, abgesichert. Jetzt bitte, vielleicht ja, auch Frage. Frage. jetzt bitte ich mit jetzt für den Besitzungsgut, Wir dass das Thema normalen Antworten vor Ja, da stelle ich den Antrag, dass der Martin Fischer als Experte uns den Ansehensfall ja, Dann bitte mal Zeichen der Zustimmung. Bitte Martin, jetzt? Ich die ja das zu Unser Angebot noch einmal erklären oder soll ich erklären, was nur konkret im Anlassfall bestanden? alles, was uns alles heute gehen. weiterhilft, wäre sehr ja. wenn wir das heute noch einmal erklären würden. kann gar äh, Fangen wir an mit dem ja. Gemeinde. Äh, das sind die <lacht> Unterlagen. Der aufgrund des Zeitungsartikels so vom Sonntag an alle Gemeinderäte noch einmal geschickt hat, um Missverständnisse auszumerzen. Äh, dort ist der Bürgermeister zitiert worden, mit einer Entschädigung von 23.000 Euro und um 230 Euro kann man die Schäden nach 10 abdecken. Äh, laut meiner Rechnung funktioniert das nicht. Ich werde es kurz erläutern. Der derzeitige Gemeindevorschlag und ich muss dazu sagen, meine Schätzungen, ich habe die Zahlen der Gemeinde nicht bekommen und mir ist erst heute bewusst geworden, dass im HQ10-Bereich auch über 50% aufgekauft werden. Mir ist das in den Verhandlungen, ich habe zwei Flächen im HQ10-Bereich in zukünftigen Trennung, nie erwähnt worden. Nie, dass das aufgekauft wird. Das muss ja auch sagen. Ja. Ja, aber ich mir gegenüber ist es nicht. nicht... Ich muss ja nicht ja. Ja. Aber daher ist meine Kalkulation auch klar. Der derzeitige äh, Vorschlag der Gemeinde, ist für 5 Hektar ausgegangen, für die äh, Überflutung, also für die Überströmmulde und für den Damm. Da werden 6 Euro vom Bund und Staat bezahlt und 1 Euro von der Gemeinde. Und beim man 5 Hektar Auftrag, gibt es ergibt das eine Zusatzkosten für die Gemeinde von 50.000 Euro. Die Entschädigung einmalig, wie es laut Gutachten gerechnet wurde im HQ10-Bereich, 11 Hektar 50 mal 2,30, aber das ist im, im Projekt finanziert und ergibt dadurch keine Zusatzkosten. Im HQ30, 8 Hektar mit 1,65 Euro, im HQ 10 10 Hektar mit 1 Euro. Und die Entschädigung, Grundentwertung und Minderertrag, derzeitiges Angebot von der Gemeinde auf Basis 6,50 Euro berechnet, das ist im HQ10-Bereich 2,30 Euro für 1 Hektar 10000 Quadratmeter, 23.000 Euro. Der Gutachter Stranemeier, weil das Gutachter für Livo leider nicht öffentlich ist und die ich die Daten nicht habe, muss ich mir auf Gutachten, dem gleichen Gutachter, den in anderen Gemeinden gemacht hat, äh, verlassen auf das. Beim Gutachten für Dahl hat der Gutachter Strani meyer von den 35%, was die Gesamtentschädigung ist, 20% für die Verkehrswertminderung angenommen. Die Verkehrswertminderung tritt ein, sobald man in einem Überschw ein künstlichen Überschwemmungsgebiet an Grund hat, ist der nicht mehr so viel wert, wie wenn er frei, äh, nicht im, im Hochwasserwerf, oder nicht im Hochwasserbereich. Das, das, das, das stimmt nicht für alle Flächen. Meine Flächen, ich habe da oben äh, vier Parzellen und ein liegt im Hochwasserbereich und der andere nicht am an einem also das, ja, man, man kann das nicht für allgemein. Äh, das sind 13.000 Euro, 13 Euro Verkehrswertminderung. Bleiben 10.000 Euro über. Für 10.000 Euro im HQ-100 muss man annehmen, dass das alle fünf Jahre eintritt. Wenn ich einen Schuld von 2.000 Euro am Hektar habe, ist das mit fünf Schäden das Geld verbraucht. Im HQ-30 ist das ein bisschen anders, andere Zoll 16.500. Gesamt 9.750 Verkehrswertminderung bleiben 6.750 über, kommt man auf 3,66 Schäden. Und im HQ100-Bereich kommt man auf 1,75 Schell. Das ist nur einmal, äh, die Flächenangaben sind geschätzt, nach Lageplan der, der Firma Ingenius. Und es wurde keine Inflation berücksichtigt. Das ist einmal das Erste, das müssten alle Gemeinderäte für immer ja. bekommen haben. Ich äh, habe dann auch eine Erläuterung dazu geschrieben. Das wissen auch alle. So. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das Risiko für den Ernten abschätzen kann. Ich habe da die Rechnungen angestellt, so, und das ist jetzt das Blatt. Oh, das ich jetzt Entschädigung ja, genau. die Entschädigung im Anlassfall. Die Entschädigung und Anlassfall. Wir haben HQ10. 11,5 Hektar drinnen mit 2.000 Euro und 23.000 Euro sachverständiger Kosten äh, habe ich mit 1.000 Euro geschätzt. Es wurde mir gesagt, dass die Gesamtbrechung mit, mit äh, sachverständiger Kosten von ca. 2.000 Euro, das ist ein stundensatz so, von 70 Euro ungefähr der ist, äh, zu bewerkstelligen ist und ein Gesamtschaden und zwar bei einem 100%-Ereignis von 24.000 Euro im h 10 bereich heraus. Im HQ30-Bereich habe ich natürlich 19,5 Hektar, das sind die 8 Hektar, und wenn im HQ30-Bereich geschont ist, ist es im HQ10-Bereich auch ein Schaden. Deswegen 19,5 Hektar mal 2000 Euro mit äh, Sachverständigenkosten 40.500 Euro. Und im HQ100-Bereich ist die Gesamtfläche drinnen mit 29,5 Hektar von 61.000 Euro, außer also einmal in 100 Jahren. Man muss annehmen, dass der Schaden nie zu 100% eintritt, Dann habe ich eine 50%-Variante gerechnet, die Zahlen sind entsprechend niedriger, 12.500 und 31.500. 12 31 Jetzt habe ich äh, ein Musterrechnung gemacht, für 100 Jahre, dass man weiß, über was man redet. Äh, ich habe das angenommen, dass immer ein Schaden zu 50% und einer zu 100% ist, ich glaube, das ist eine realistische Zahl. Einmal ein HQ-100, einmal ein HQ-30 mit 100% Schaden, einmal mit 50% Schaden, dreimal ein HQ-100 mit 100% Schaden, viermal ein HQ-100 mit 50% Schaden und so ist es so, im 100 Uhr einmal ein HQ-100 ist immer ein HQ-30 und ein HQ-10 dabei Beim Haku 30 ist immer ein HQ-30 und ein HQ-10 dabei und das HQ-10 ist alleine, deshalb 7 HQ-10 Schäden. 2 HQ30 Schäden und 1 HQ100 Schaden. Ich bin auf ja eine Summe gekommen von 215.000 Euro. Wenn man das durch 100 Jahre dividiert, sind das im Jahr 2150 Euro. Und wir haben das auch noch durch 5.000 Einwohner dividiert, das sind 43 Cent pro Jahr. Und dass man weiß, wie hoch das Risiko für die Gemeinde wäre. Und ich habe auch im schlimmsten Fall, das jetzt mal 100% schade, dass wir einmal. HK 100 schon, zweimal x HK 30 und siebenmal x 10 schauen, kommen wir auf 310.000 Euro, das sind im Jahr 3100 Euro und wären pro Einwohner 62 Cent. Und ich glaube, dass das für eine Gemeinschaft für 5.000 Einwohner doch ein akzeptables Risiko pro Jahr wäre, von der Motorrad. Und ich habe auch die Fläche mit 29,5 Hektar gerechnet, weil mir <lacht> bekannt war, dass im HK10-Bereich äh, ein paar Hektar aufgekauft werden, die scheinbar nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Das war ein Gespräch, eine Tauschfläche angeboten. Tauschfläche, wenn mir eine Tauschfläche angeboten wird, dann ist ja, da muss es ja nicht...